Ja, herzlich Willkommen zurück zur zweiten Runde in Unpacking. Ähm, wir hatten, oder ich hatte beim letzten Mal die Jahre 1997, 2004 gespielt. Und zwar in diesem Spiel, das aus kognitions Perspektive total interessant ist, weil die Spielerinnen tatsächlich eine Biografie aus Artefakten projizieren und entwerfen. Und es gibt ganz verschiedene Hinweise, die hier schon zusammengehen. Und ich würde ganz gerne erst noch mal rekapitulieren was wir beim ersten Mal beobachten konnten und was nicht. Und dann heute in das nächste Jahr weitergehen. Ähm, bin schon sehr gespannt, wo die Reise hingeht. Ich kann mich da auch nicht mehr so gut dran erinnern, aber ähm, das wird, glaube ich, ähm, ganz gut. Und das Zweite, was ich machen möchte, ist, dass ich immer das so in 30 Minuten Scheiben mache. Also ich werde jetzt nicht einen Raum oder eine Wohnung komplett machen, da die Wohnungen selbst auch natürlich dann immer größer oder vielleicht auch immer wieder kleiner werden, wir schauen mal. Aber zunächst erstmal würde ich ganz gern einsteigen mit der Albumwahl und mir vor allen Dingen die nochmal anschauen, die wir uns schon angesehen haben, nämlich das Kinderzimmer. Um, hier sieht man nochmal ganz, ganz schön, wie wir das Ganze sortiert haben. Auf zwei Dinge möchte ich hinweisen, weil wir das für die Wohnung dann 2004 gesehen haben. Um, sie zeichnet Tierentwürfe und das Schwein mit der Schleife, darauf hatte ich schon hingewiesen, dass es eine, eine große Rolle für die Protagonisten die zu spielen scheint. Und im Rückblick ergibt sich natürlich hier vermutlich mit diesem Bild, um, das sie von ihrem Schwein gemalt hat, mit der Schleife dass das ist der erste Tierentwurf gewesen ist, den sie angefertigt haben. Hier drüben sehen wir noch einen zweiten einen Pferd ähm, auf, der, auf der Wiese. Und... Moment, da muss ich mal rüber scrollen. Und vielleicht... Ähm, ...mich ein bisschen kleiner machen. Damit man das besser sieht. Moment, wechsle ich mal so. Ich glaube, so ist es besser zu sehen. Und hier ist der zweite Entwurf, also das, das Pferd, was natürlich zu ihren Vorlieben passt. Ne? Ähm, daneben interessiert sie sich für ähm, Superhelden, liest sehr viel und wir haben auch beobachtet, dass sie einzelne Bücher mitnimmt, ähm, von denen tatsächlich nur dieses Orangene von Wohnung zu Wohnung mit in die nächste Wohnung umzieht. Der Rest sind wahrscheinlich Kinderbücher. Ähm, sie spielt aktiv und gern Fußball und sehr erfolgreich, hier steht ein Pokal. Und dann hatten wir uns den, den Zauberwürfel angesehen. Das möchte ich jetzt hier nochmal machen, um mir zumindest mal die eine Seite ein bisschen besser einzuprägen. Also weiß, weiß, weiß. Okay, das passt. Ähm, weil ich vermutet hatte, dass an diesem Zauberwürfel sich ähm, beim Umzug in die neue Wohnung nichts geändert hat. Aber sehen wir mal. Also sie zeichnet sehr gern und das wird für uns der ähm, Punkt sein, an dem wir ähm, äh, ansetzen werden dann in der, bei den weiteren Bewerbungen. Schauen wir nochmal auf die Vodo. Unklar war mir das geblieben, ja was das sein soll. Aber das interessiert mich jetzt noch gar nicht so sehr, sondern ich möchte hier zurück. Und tatsächlich, mein visueller Eindruck hat mich nicht getäuscht. Ähm, der Zauberwürfel... Wurde zwischen 1997 und 2004 exakt nicht einmal bewegt. Ja, also, das heißt, er ähm, zieht als Artefakt von Wohnung zu Wohnung mit um ähm, und hat keine Relevanz. Jetzt stelle ich aber auch mal auf. So, nee, das kann ich nicht darüber stellen. Das ist ja schade. Ähm, das zweite ist, dass tatsächlich hat er hier oben noch nach Büchern gesucht, die sie möglicherweise mitgenommen hat, aber das ist das Einzige, das sie mitnimmt: dieses orangene Buch, ähm, das umzieht von. Äh, 1997 bis 2004. Es ist schwierig, sie vom Alter her einzuschätzen. Ich würde mal sagen, sie ist mindestens 18 Jahre alt, aber wahrscheinlich, wenn wir das, wenn sie 1997 vielleicht 12 Jahre alt ist, ähm, ja doch 12 oder 13. Wir gehen mal davon aus, dass sie 2004 der Einfachheit halber 20 ist. Ja, ähm, sie wohnt hier in einer sehr kleinen Wohnung. Um, und sie zeichnet ähm, sehr gern Tierentwürfe. Darauf möchte ich nochmal hinweisen. Hier, da und da. Das sind neue Entwürfe. Die alten Entwürfe, also das Bild vom Schwein und von den Pferden sehe ich jetzt, habe ich nicht ausgepackt. Ähm, aber das ist im Wesentlichen das ähm, worum es geht. So, jetzt schließen wir das ab. Die Vorlesung beginnt am Montag. Ah. Das bedeutet, dass je nachdem. Ach, das wusste ich nicht. Je nachdem, aus welchem Zimmer ich das Ganze verlasse, kommt dann anderer. Also die Uni beginnt am Montag. Also sie studiert tatsächlich, macht nicht nur eine Ausbildung. So, was sagt sie hier zur Küche? Ich muss aber kochen. Ah, das hatten wir schon. Aber schauen wir nochmal beim Bad. da noch eine Information dazu kommt. Ne, also nicht, nicht essentiell. Da belassen wir es mal beim Arbeitszimmer. So. Mit dem entscheidenden Hinweis, dass sie ein Uni-Studium aufnimmt. Okay. Ähm, da gehen wir doch mal weiter, würde ich sagen. Und zwar dahin. März 2007. Das ist dann drei Jahre später. Ja, ähm, März 2007, 2004, 2007, da ist sie jetzt 23, geschätzt. Okay, schauen wir uns erstmal um, machen wir uns ein bisschen kleiner. Die Wohnung ist schon ein wenig geräumiger, wir sind in den Wohnraum. Ein Esszimmer, Ess- und so Spielzimmer, so wie es hier aussieht. Dann haben wir ein Schlafzimmer als nächstes. Schlaf- und Arbeitszimmer und ein Bad und eine Küche. Okay, wir fangen mal hier an im, im Wohnzimmer, äh, uns das Mal umzuschauen. Hat er irgendwie eine neue Vorliebe für äh, Insekten? Sie näht. Ja, das passt natürlich zu ihrer, zu ihrer kreativen Art mit dem Malen. Hier sehen wir schon äh, Stifte. Das ist hier Roller Derby. Okay. Sonst erkenne ich jetzt nichts weiter, was wir schon mitgebracht hätten. Äh, neben der To-Do-List und Büchern, einer Wärmflasche. Das kann ich auch nicht verschieben hier. Ähm, steht jetzt hier eine Videospielkonsole. Ja, ähm, die ist neu. Das dürfte eine PlayStation 2 sein. 2007. Ja, das kommt hin. Das ist auch vielleicht eine Dreiervariante. variante das ist, glaube ich, das wird nicht hier so ein Unterschied. Aber schau mal, okay, wir haben ja einen, einen Teppich, der hier, der liegt hier. Okay, aber gehen wir mal mit dem Auspacken. Ähm so, das... Da hatte ich vermutet, dass das Gamecube-Spiele sind. könnten aber freilich auch DVDs sein. Obwohl mir ein Rätsel ist, wieso sieht die dann... So. Das scheint hier der richtige Platz für dich zu sein. Für die Superheldenfigur. Das sieht nach Film aus, tatsächlich. So, was haben wir hier? Ah, das ist ein Designbuch. Das zieht mal... Kriegt sie nirgendwo hier rein. Das ist zu tief. Dann hoffe ich mal, dass wir es... Okay, das müssen wir hinstellen. Hm. Ein T-Shirt, das ist ein Schlafanzug haben wir noch? Ein Tanzbild. Hm. Das macht sich doch da ganz hübsch. Der CD-Rekorder ist mit umgezogen. Was ist da hier hin? Ja, das ist da hin. Gut. Die CD ist dazu. Okay. Also insofern, da, da hat sich noch nicht so viel geändert. Top. Na super. Der Riesen-Spaghetti-Top. Dafür alles herhalten muss. So, dann stellen wir es mir Okay. Das scheint mir ja noch ein Film zu sein. Noch ein Film. Also die DVD-Sammlung, wenn das eine ist, die wächst. Ah, die Spiele. Ziemlich witzig hier, habe ich noch gar nicht ähm, genau drauf geschaut. Capital, ja, also das ist die No-Name-Fassung von Monopoly. Also sie spielt wahrscheinlich wirklich gern. Und hebt hier Spiele auf und hat gleichzeitig noch einen eigenen Spieleraum. Wo wir auch dieses Bild, denke ich, hängen. Halt, Moment. Ähm, für diejenigen, die so RPGs spielen oder so oder, oder Pen-Paper, Rollenspiele. Der Würfel beim letzten Mal war darauf ein Hinweis, dass sie so Pen-Paper-Affin and Paper affin ist. Ähm, das ist natürlich eine Rollenspiel-Kombo hier, also das heißt ähm, aus dem Held mit Schwert, dem Bogen, Distanzwaffen, und hier dahinter steht wahrscheinlich eine Magierin, die gerne heilt. Also eine klassische, klassische Rollenspielbesetzung, würde ich jetzt mal vermuten. So, dann kommt hier noch eine andere Konsole dazu. Das sieht mir sehr nach einem äh, Nintendo GameCube aus. Hm, da ist er schon. Ähm, ist natürlich hier anders gestaltet. Ne? Also, das heißt, das ist. Ähm Und dazu die entsprechenden Spiele. Ich hatte ja beim letzten Mal gemutmaßt, dass das Nintendo GameCube Spiele sind. Die sehen jetzt hier noch tatsächlich nach GameCube aus. Ähm, wie man an der Front erkennt. Ähm, interessanterweise äh, in der PAL-Fassung. Aber dafür spricht natürlich auch, dass sie sich in Europa sehr viel bewegt. Also das heißt, sie war ja in London und in Paris auf Ferienreise. So, das heißt, wir können jetzt eigentlich hier diese DVDs mit hier unten reinsortieren. So. So, das sieht doch schon sehr gut aus. Da haben wir oben noch ein bisschen Platz. Und den Schlafanzug, den nehmen wir mit rüber im, ins Schlafzimmer. Das scheint glaub, ein zu sein. So, Moment. Die legen wir erstmal hier. ab. Jetzt ist es aber sehr still. Mal sehen, was für Musik hört. Ah, oh, das können wir mal lassen. Das klingt doch ganz nett. Okay. Ach, dann. Der, der Flat Screen Monitor, ähm, der die Röhre ersetzt hat. Zum Glück da hat sie mehr Platz auf ihrem Schreibtisch so, Notizbücher was ist das? oh, das scheint ein Entwurf zu sein einer neuen einer neuen Figur, das heißt, sie zeichnet noch na, schauen wir doch mal weiter was haben wir da, was ist das? noch ein Notizbuch Kalender Stifte das heißt, das ist nach wie vor eines der wichtigsten Utensilien. Gucken wir mal weiter. Oh, die Stiftsammlung wird professioneller. Das heißt, größer. Und ansonsten arbeitet sie noch mit denselben Utensilien. So, gucken wir weiter durch. Noch ein Notizbuch. Also, das heißt, sie ist Radiowäcker. Kriege ich den hier irgendwo am Bett unter? Das sieht nicht so gut aus. sagen. Rom. Also Italien. Jetzt hat ja jemand aus Italien geschrieben. So ähm, was hängt man doch üblicherweise an den Kühlschrank, wenn man denn einen magnetischen Kühlschrank hat. Gucken wir mal, wie das hier aussieht. Ah. Ähm, ach gut, das hängt ja von selbst. Das ist ja gut. Gut. So rum bin ich schneller. Dann hängen wir doch die Reiseeindrücke einfach an den Kühlschrank. Das sind, Post, sind das Postkarten oder Fotos? Das kann man schwer entscheiden. Sie ne? sehen eigentlich eher nach Fotos aus. Das heißt drauf? Ja, das kriegen wir schon ein. Die Szenerie mal wieder ein bisschen kleiner. Okay, das heißt also, sie fängt an zu studieren. Ähm, zieht jetzt in eine größere Wohnung, drei Jahre später. Arbeitet immer noch an ihren an ihren ähm, Tierentwürfen. Ha, herrlich, die unterschiedlichen Klaterbügel. So, was haben wir hier? Noch ein Notizbuch. Also das ist, das scheint tatsächlich... Ihre Profession zu werden. Ja, das ist ein Buch über also Körperproportion. Das gehört doch ganz klar hier zum Arbeiten hin. Ja, natürlich. Also die Entwürfe des Menschen, eine Spie mobile Konsole. Die packen wir doch mal mit dem Wohnzimmer, zum Auto. wenn sie im Mund schon spielt Spielen kommt sowas eigentlich eher ins ins Arbeitsamt, damit man es bei der Hand hat. Also zumindest mag ich das ja, wenn man wenn man schon spielt, dass man dann kriegt oder den MP3-Player noch drin. Aber so vielleicht. Ah, das ist doch schön. Ja, ich habe ich hab eine, eine ähnliche das habe ich beim letzten Mal schon gesagt, ich habe eine ähnliche, ähm, also ich, die elektronischen Geräte, die ich benutze, die lasse ich sehr gerne offen liegen, damit ich schnell drauf Zugriff habe. Ähm, und das kann man hier auch ganz gut machen. Ja, auch das ist natürlich ein ähm, Buch, das sie für ihre Tätigkeit das Zeichnen brauche. also das heißt, sie professionell realisiert sich hier ähm, nach und nach. So, jetzt kommt eine ein zweites dazu. Type. Ähm, möglicherweise was damit zu tun, dass sie schreibt und zeichnet. Gut, okay. Damit ist das Rollenspielthema gesetzt. Das ist ein typischer ähm, pen and paper äh, Rollenspielwürfel. Ja, das hier das sieht auch danach aus. Ne? Also das heißt, sie spielen gerne in, sie spielt gerne in Gesellschaft, gerne auch etwas komplexere Rollenspiele, also Pen and Paper. Ähm, das muss man schon. Oh, das ist ein Zeichentemplate. Dann rollen wir die Stifte doch mal hier rein. Ah, das ist gut. Die kann man noch. Ach so, die kann man noch hier aufeinander stapeln. Dadurch verbrauchen wir natürlich weniger Platz. Das ist gut. So. hier ablegen, da gehört es auch hin, das voranste Mauspad, die Maus dazu und die Tastatur und ein Timeplaner. Da scheint sie wenigstens der Marke treu zu bleiben. So, mal sehen was hier drin sein könnte. Ah. Der Rechner, der ist der ist geblieben auf dem Niveau. Ähm, deswegen würde es mich jetzt auch wundern, wenn er ein anderes System als Windows 98 fährt. Aber schauen wir mal. Schalten ihn ein. So. Ja, das sieht alles nach dem alten System aus. Hat sie nur die Röhre ausgetauscht. Ähm, und wir hatten gesagt, dass sie ungefähr 23 Jahre alt ist. Ne? Okay, dann nehmen wir erstmal die Notizbücher. So komische Wecker hier, der nervt. Das ist ein dummes Format. Kriegt man den nirgendwo rein. Gut. Das ist tatsächlich ein Windows 98 system das da noch läuft. Oh Mann, das ist auch wirklich, wenn wir 2007 noch. Oh, da kommen Messages rein. Ähm das ist hier ja nicht so geschickt, das freut das nicht, nicht so gut. Dann legen wir doch die Terminplane hier oben drauf. Ein bisschen Platz für diesen blöden We Wecker. So, so sieht es so ganz gut aus. <lacht> Muss man noch stellen. 5 auf 54. Okay, jetzt. Ah. Ah. Okay, also machen wir jetzt mal den Rechner aus. Sie hat eine Auszeichnung. Ist neu. Okay, also vielleicht, ja, wir schauen mal, wir schauen einfach mal weiter. Ach, jetzt geht's, jetzt geht die Wäsche, Wäsche los. Na gut, das Bett haben mal frei freigeräumt, da kann man jetzt mal, glaube ich. Das geht jetzt relativ schnell. Beim letzten Mal hatten wir obwohl wir wissen jetzt noch nicht, wie viel es hier bringt. trotzdem mal schon den Schrank auf und die Schublade. Das können wir vielleicht ein bisschen abkürzen diesmal, indem wir es gleich in die Schublade wollen. Das ist ein bisschen ein eigenwilliges Designelement zu sagen. Jetzt räumen wir hier bestimmten äh, die, die Unterwäsche ein von ihr. Ah! Ähm. Aber das ist vielleicht noch begründet. Mal sehen, was noch kommt in der Geschichte. Das hat vielleicht noch irgendwie eine... Kniff, warum wir das so machen. Damit wir möglicherweise auf was hingewiesen werden, das noch von Relevanz ist. Okay, also das ist... Wir tun mal so, als sei es erzählen, logisch motiviert. Okay, sie hat das erste Mal einen Rock. Also den haben wir vor drei Jahren, als sie in ihre erste Wohnung eingezogen ist, hat sie tatsächlich noch keinen Rock getragen. Ähm... So, okay. Ah, das orangene Buch, das zieht mit. Da würde mich mal interessieren, was da drin, was es ist. man kann okay, das ist eine Konst das ist wirklich eine der wenigen Konstanten, die sie mitnimmt dieses orangene Buch und das man auch jetzt Mal auspackt ne? also, dass die schon ausgepackt ist sondern das, dass man jedes Mal neu auspackt okay. so ja, das hat man separat gepackt so, ähm, ich liebe bequeme Schuhe. Beim letzten Mal hatten wir da Chucks und ähm, weiß nicht, äh, genau. Ähm, das sind die Chucks. Ne, den reicht noch nicht am So, das zweite Paar. Und die Schuhe dazu. Okay. Ah, die Pen-and-Paper-Community, also ein Fanshirt. Was ist das? Na, das könnte so eine Affinität zu einem ihrer Entwürfe sein, also so ein Tier. Eine sehr bequeme Jacke, die sie schon in der anderen Wohnung hatte. Das ist wiederum so ein Poster. Sie das, sie hat sie das mitgenommen aus der anderen Wohnung? Ja, und das ist das. Dreimal so, mal Also die Musik, die sie, die sie liebt. Das Poster sieht jetzt hier schon ein bisschen angefressen aus, das heißt, wir hängen es mal um und in die und Spielezimmer. So, also Musik, die sie schätzt. Schauen wir weiter, was ich noch... Was ich noch... noch einen alten Bügel. Was ist denn das hier? Hm. Das ist von dem Bett... Ich mal, versuche es mal größer zu machen. Von dem Bett ein Abdruck. Also entweder hat sie selber das Zimmer umgeräumt... Oder ist 5 Ohm Meter. Das ist ja witzig. Aber das passt genau, ne? Also das heißt, es könnte genau auch dieses Bett gewesen sein, das zugunsten des Schreibtischs verschoben hat. Also, dass sie vielleicht Arbeiten und Gruppe getrennt hat, dass der Schreibtisch nachher hier eingezogen ist. Okay. Aber mehr können wir dazu nicht sagen. So, noch eine Hose. Noch eine Hose. Das sieht aus wie ein Frisbee noch ein paar Sportschuhe was ist das denn kann ich nicht kann ich nicht einschätzen was das sein soll so nochmal Unterwäsche so da können wir hier nochmal die Sockenwale einräumen Ihre Tasche. Stellen wir die jetzt erstmal zwischen. Okay, die benutzt sie weiterhin. Sehr schön. Ist das eine Bluse? Ja, das, ach, das ist ein Logo. Ähm, und zwar. Das ist ein Logo, das heißt, sie arbeitet irgendwo. Mit dem Kürbis drauf. Okay, also sie jobbt nebenbei. Also sie ähm, sie arbeitet, sie macht Entwürfe, sie zeichnet viel. Ähm, ist 23 Jahre alt, ist vielleicht schon mit dem Studium fertig. Je nachdem, wie lange sie studiert. Das kann man schlecht... Schlechter Orden. eine Bluse. Das Hemd, das hat sie schon in der alten Wohnung gehabt. Ja, und da haben wir das letzte Puzzlestück. Also das ist eine Schürze gewesen. Okay, dann arbeitet sie irgendwo in der, in der Gastro als Bedienung. Und in der Küche. So, das sieht mir noch sehr nach dem Schlauchanzug aus. Oberteil, so. es wird ein bisschen femininer, also in der Bildsprache dieses äh, Spiels ein bisschen femininer. Und man muss ja da immer ein bisschen plakativ draufsetzen. Das bringt ja nichts, wenn man da Zeichen zusammenlegt, die keiner versteht. Okay, also Vielleicht finde ich den Fußball noch, aber offenbar nimmt sie den Fußball nicht mehr mit. Also, das war ein dominierendes äh, eine dominierende Sportart in ihrer Kindheit. Ähm, beim letzten Mal hat sie nur den Fußball mitgenommen, nicht mehr den Pokal. Und ähm, jetzt fehlt auch der Fußball. Dafür hat sie einen neuen Sport für sich entdeckt, offenbar. Und zwar zum einen das Frisbee-Spielen. Ja. Und zum anderen macht sie offensichtlich so Yoga und leichten Kraftsport hatten ein paar Lauf-, Lauf und Sportschuhe was das hier ist, weiß ich leider nicht das ich nicht so, jetzt versuchen wir mal die Schuhe alle einzuräumen das war gar nicht so einfach, wie ich das gucken wir mal ja. Achso, können wir es machen. Das ist doch gut. Okay. Hast also die Schuhe eingeräumt. So, was von den Sachen können wir dann hängen? Ähm, machen wir mal das. Da vermute ich mal, dass da kommen Das können wir auch hängen. Die R Rücken können wir hängen. Und die Jacke. So. Und dann haben wir also noch die Jeans. Die Shirts. Halt. Die Shirts. Die Schlafanzüge. bestimmt noch was hinterher, was das hier ist weiß ich allerdings das sah aus wie ein Schlafanzug, ist aber vielleicht keiner gut, dann machen wir das mal halt, nee sortieren wir mal die Wäsche noch ein okay so, was das ist keine Ahnung, weiß ich überhaupt nicht stellen wir mal hier oben ein Sieht aus wie eine Mischung so aus Tauch. Ach, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ach, hier haben wir noch die Arbeitsklammer. Ähm. Da passt die Mütze noch daneben. Gut. Okay. Also, sie verdient sich mutmaßlich als Freiberuflerin. Ähm. Zeichnet ihre Entwürfe, das Schwein. Hat sich das irgendwie verändert? Das ist auf beid, beide Beine sind angenäht, wie man sieht. Sonst macht es eigentlich noch einen ganz fetten Eindruck. Okay. Ähm, also sie arbeitet, als äh, hat einen Nebenjob irgendwo in der Küche, entwirft wahnsinnig viel, hat sich für das Zeichnen professionalisiert, hat eine Auszeichnung bekommen, hier hängt schon der nächste Entwurf. Ähm, hat offenbar, spielt gemeinsam mit anderen ähm, gesellig und hat nebenbei angefangen zu nähen. Also das sind schon ganz gute Hinweise darauf, was uns hier erwartet hat. Gucken wir mal ähm, in die Küche rein. Was uns hier erwartet, das wird schon gruselig genug werden. Also das Sammelsurium antassen wächst weiter. Ich zoome mal ein bisschen aus so ein Wischtuch das können wir gleich hier mit drüber hängen das ist praktisch noch eine Tasse ja. noch ein Wischtuch ähm. ah ja die, die, die komische Zuckerdose Muss hier unten rein. Das schrauben wir so. Es ist interessant, wie man sich so zurechtfindet, ne? Also, man macht dann die Schubladen auf. Ah, ein Kühlschrankmagnet. Offenbar mit sehr vielen Tieren. Hat ah, die Feder äh, als Element ist auch drüben schon mal aufgetaucht. Da. Das scheint irgendwas mit einer Community und mit einem. So, dann haben wir noch andere Küchschrank noch eine Herz. So. Okay, das fiel diesmal überschaubar aus. So, jetzt schauen wir mal. Teller. damit hat sie hier äh, tatsächlich ein Set an Geschirrchen gekauft. also Und an Gläsern sehe ich gerade, da. Die irgendwie schon aufeinander abgestimmt sind. Also, es tut sich was. Man erkennt so die Vorliebe für Florale und ähm, Tiefe für Tiere. Ne? Das erkennt man hier an dem Wischtuch. An dem Auch hier überall. Also Tiere spielen eine sehr, sehr große Rolle für sie. Wie es scheint. Was das ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Eine Flasche. Steckt mal einfach in so, die Pfanne. Gut. Was ist das? Das ist ein Handtuch, ein Badehandtuch? das ist hier ein großes lilanes Bad, genau. das hatte sie schon in der anderen Wohnung ähm, das ist ja hier ominöse Sandwich Maker oder was auch immer das ist das Insektenvernichtungsmittel ich pack's erstmal aus wer weiß was da noch alles kommt und dann kriegen wir es nicht mehr unter Okay, das war ja überschaubar. So, da legen wir das Schneidbrett mal hier hoch. Also, ist jetzt sehr viel mehr Platz in der neuen Küche. <lacht> Gleich zu halten. So, die hier unten, die Türen haben wir noch gar nicht aufgemacht. Da war das dran. Da war das dran. Gut, hat sich das erledigt. Da können wir auch den Sandwich-Maker damit reinstellen, wenn es denn noch ist. So, Geschirr ist dreckig. Aber das gehört sich so. hat eine Aufguss-Kaffeemaschine. Ähm, damit auch ordentlich Kaffee. Okay, also nicht mehr die, den löslichen Kaffee vom Anfang des Spiels. So, jetzt schauen wir mal. Jetzt, jetzt haben wir, Ah, Okay. Schau mal auf die Uhr, 36 Minuten noch jetzt. Ähm oh. Dann würde ich mal. Ich denke, ich mache die nur einmal fertig. Das ist jetzt nicht mehr so viel. Oh, das Neue. neu sind also 23, so. Das ist. Ah, das ist okay. Das ist die ihre. Glieder. Gliederpuppe? Was ist das denn? Das passt da rüber sehr gut zu ihrem Ganzen. Aber es passt farbig nicht so gut. Ich glaube, das passt nirgendwo gut hin. Also eine kleine Pflanze. Schauen wir mal, war was hier noch so. Ah, das hat sie vom letzten, aus der letzten Ah, jetzt kommen ihre ganzen Bücher. Okay, gut. Ich habe mich schon gewundert, wo die alle sind. Huch. Ah. Das sind noch nicht bemalte Figuren. Das heißt, es für das Tabletop-Spiel bemalt, bemalt man üblicherweise Figuren. Ähm, und die hat sie offenbar noch nicht bemalt. Und oh, da hat es halt so ein bisschen was zu tun. Ähm, ein sehr schönes Hobby, das viele Menschen ähm, ganz zu Recht sehr lieben und schätzen. Das Buch liegt mir oben drauf. Ist sowieso egal, die Bücher liegen. Ah, äh, äh, Moment. Das ist das einzige mit einem Cover. Okay. Das sieht aus wie ein Tier sieht aus wie ein Storybook. Neben den ganzen Notizbüchern, die hier liegen, die faktisch... Ich nehme nochmal eins raus. Ah, die haben alle einen Cover. Ne, nur die braunen haben einen Cover. Die schwarzen nicht. Das heißt, es sind die ersten zusammenhängenden Sachen, die sie entwirft. Und das sollten wir uns vielleicht mal merken, dass hier mit dem grauen, mit dem goldenen, mit dem goldenen Einband, das könnte wichtig werden. So, das orange Buch stellen wir mal hier. Das scheint ja wichtig zu sein. Von ihren anderen Büchern hat sie nur ein paar mitgenommen. Okay, also sie entwirft komplette Geschichten mittlerweile oder macht Sammlungszusammenstellungen mit ihren Illustrationen, die meistens was mit Tieren zu tun haben. Was ist das denn? Ah. Okay. Das könnte ein Entwurf von ihr sein. So, jetzt kommen noch die Reiseutensilien. Wo stellen wir die denn? Die sind ja immer so... Die prägen sie ja. Hm. Stellt man denn sowas hin? So also, im Regal zu verstecken ist eigentlich zu frage traum. Okay. Paris. London. Ah, okay. Das heißt, sie war selbst in Italien. Sie war nicht. Sie hat nicht Postkarten aus Italien bekommen. Ne, wir, wir platzieren das Prominenter. Das stecken wir nicht da unten in die Kiste rein. Das scheint dir ja wichtig zu sein, ihre Reise mit Pingslern. Das heißt, die, die zeigen wir am So, das bedeutet aber auch, dass das Fotos sind und keine Postkarten, die sie gemacht hat. Das heißt, sie hat eine Italienreise gemacht. Passt natürlich zu ihrem Beruf und passt auch zu den einzelnen so zwei, drei Büchern, die wir da ausgepackt haben. Ähm, auch das ist ein Buch, das sie aus der alten Wohnung mitgenommen hat. Okay, das kann wir ja alles, das können wir erstmal stapeln. Mhm. Okay. Das sind alles Bücher, die sie mitgenommen hat, aus der alten Wohnung. Vielleicht auch das Huhn, hat vielleicht auch hier Platz. Ach, das geht auch. So, so können wir es lassen. So, dann schauen wir noch schnell ins... Ach ja, das eine... Also, die, die beiden Plüschtiere nimmt sie mit, die Katze und das Schwein. Und daneben scheinen sie sich neu angeschafft zu haben, dieses Huhn. Und man sieht auch an den Plüschtieren, dass es keine Affinität ist, nur irgendwie zu Plüschtieren, sondern sie beschäftigt sich damit anscheinend. Auch beruflich. So, dann machen wir das Bad mal schneller fertig, das ist nicht mehr viel, denke ich. Ja, das sind ja noch viele Zahnbürsten. Okay, noch eine separate Rasierung. Aber warum nicht? Jetzt kommt jetzt mal das ganze das kleine Zeug hier rein, rein, rein, rein. mal reinräumen. So. Sortieren sie erstmal auf, auf den Boden, gucken was das alles ist. Und. Okay. Keine Badewanne mehr im Übrigen. Das wäre schon für manchen Grund, gleich wieder auszuziehen. So. Okay. Schön. Also wenn ich mir das richtig anschaue haben wir hier die können wir die ganzen utensilien hier in die dusche stellen da wo sie hingehören das spray können wir hinten hinstellen nee, das passt uns nicht warum passt uns das nicht okay das geht dann nehmen wir die Hygiene-sachen versuchen wir da bringen Das können wir hier ganz gut noch drunter stellen. Noch eine Handseife. Parfüm kann man mal so hinstellen. Eine Bürste, das ist natürlich total wichtig. Dann nehmen wir das vielleicht mal hier rein. Die Bürste dahin. Wo tun wir das hin? Das kommt hier. So, okay, also jetzt haben wir alles eingeräumt, das im Bad, das ging jetzt zügig, das war jetzt dann ja noch äh, die Zusammenstellung des Ganzen, vielleicht nochmal ganz kurz jetzt, also wir sind 2007, sie ist vielleicht 23, 24 Jahre alt, möglicherweise hat sie das Studium abgeschlossen, arbeitet bereits oder versucht sich zu verwirklichen, hat eine Auszeichnung bekommen, ich denke, möglicherweise, wir schauen wir schauen mal, was der Abschluss sagt. Ein großer Tag, ich bin todmüde. Spannend wir schauen wir mal, was hier noch an Informationen dazu kommt. Also, sie ist offensichtlich hat sie mit etwas großem Erfolg gehabt. Okay, das hatten wir schon vermutet, dass sie gerne spielt und Tabletop spielt. Das war jetzt auf der. Aus der Ausstattung nicht so besonders Schauen wir mal hier. Das mit dem Nähen war ja neu. Ich freue mich schon jetzt auf die Filmabende. Naja. Ah, sie hat einen Fernseher. Stimmt, das hatte sie vorher nicht. Okay. Gut, na dann kann ich das gut verstehen. Ähm... Okay. Und der nächste Schritt wird dann 2010 sein. Sie ist, 2000, äh, sie ist dann 26 Jahre alt ungefähr. Das schaue ich mir aber nicht mehr heute an, sondern ähm, dann in der nächsten Folge. Sehr schön. Also dann haben wir den zweiten Rutsch von Unpacking abgeschlossen. Und ich hoffe, dass ähm, man das ein oder andere schon sehen konnte, wohin die Reise geht. Ich ähm, freue mich darauf, den nächsten Schritt zu machen und ja, auf dann, ciao.